Hier ein Wahlgedicht von 1990 der Schublade gefunden. Das trage ich einmal vor. Grüne Bierer. Am Torrebierer Wappabom hängen etliche Bierer dran. Schwarze, rote, blaue, grüne. Fuhle saure torge, schöne. All fünf Jahre, wer hätte es denkt, während die neu aufgehängt. Aber schau dir am Baum jetzt an. Da hängen viel viel Schwarze dran. Schwarze Bierer sind kein Gewinn. die Säuren landen schon Die sind halt Amme, schade ist drum. Was hängt denn so aus noch auf dem Baum? Ganz hübsch sind jetzt die Roten da. a Klemmeter dem Baum gut star Aber bis zuerst einmal se sie könnten inna mehr sie. Jetzt schau mal, die Blaue da, wie ist die auf dem Baum da gekommen? Blau sind doch Zwärtschgen und nicht Bire. Die hat sie müssen da verirren. Ja, das schaut aber lustig aus. Hoffentlich hat sie die nüm brus. Und da sind Grüne ganz im Saft. So frisch und knackig und voll Kraft, dass jeder gern nach denen greift. Zwar sind ein paar noch nicht ganz grieft aber Triefe gibt sie weniger wenigen Wochen. Fule kannst nicht einmal kochen. Darum sollte man von Grünen noch mehr hinaufhängen, tut dann am 1. April an das denken. Also das war 1990. do sind jetzt 25 Jahre verstrichen. Darum hätte ich gern noch mal vergleichen, was für Pieren heute da hängt, wo die Politik für die Stadt lenkend. Also Schwarze gibt das noch mehr, als as Brücht wo beim einen oder anderen ein Wurm den Aber ein paar werden saftig und grün, jener die werden für die Stadt auch schon gewinnen, wenn sie nicht die schwarze Schale hätten, wo sie all hindern, zum tun, was sie wittend Die rote Biere sind auch noch ganz schön und auch jener den ein bisschen grün, sie haben sich aber nicht raus vermehrt. Irgendetwas machen sie verkehrt. Die Blauen werden das mal kürzer schreiben sie Da steigt jetzt an Fernseh schon Zwei Parteien hände nicht willen. Dernna wird da der jetzt etwas verzehlen. Und die Grünen Bieren, die sind raus gefragt. Das ist der Grund, dass sie jetzt der Ir dass er überall mitregieren wird, wo die Großparteien keine Mehrheit mehr händ. Das hast heißt aber bro. Kompromisse schliessen und ihre eigenen Wähler verdrüßen. Und eine neue Partei kämpft jetzt auch noch darum, dass sie einen Platz auf dem Bierbaum überkommt. Sie nennen sich NEOS oder auch PINKE. Sie sind in der bisschen recht, aber sicher keine Linke. Sie sind sie nicht unig, was sie genau wend, Hauptsache sie hockend im Parlament. Gespannt bin ich ja, wie die Wahl ausgeht was Fram wir denn im Rathaus steht?